Hier nochmal auf so eine bildungsökonomische Betrachtung, die nochmal auf meine Ausführungen hier auf den Punkt gibt. Klassische Seminarkonzepte, die wir angeschaut haben, die halt im Prinzip nicht auf Videofeedback setzen, wir sehen dann folgendermaßen aus: fangen zu Studierenden, einen Lehrender, 14 Sitzungen. Und ja, wie oft haben die Studierenden die Möglichkeit, im Prinzip ihre Performance dort zu breiten, also selber eine Gesprächssitzung beizusteuern? Und da haben wir die Erfahrung gemacht, ungefähr eins. Das heißt, wir haben 20 Studierende und jeder Lehrende und die Lehrenden sagen, okay, also in jeder Sitzung dürfen zwei Studierende kommunikative Handlungen durchführen und wir geben dazu Feedback. Und Das ist im Setting, jetzt ist letzten anders so, in unserem Setting haben die, unsere Studierenden die Möglichkeit, a fünfmal performant zu sein, also fünfmal Unterrichtskommunikation zu betreiben, aber auch fünfmal Feedback zu bekommen. Das heißt, Sie haben auch die Möglichkeit, über den Verlauf des Semesters, ja, gerade bei den situationsübergreifenden, kommunikativen Formen, äh, Feedback zu bekommen und Ihr Verhalten dort zu ändern. Also, wenn wir Studierende haben, die vielleicht dazu neigen, sehr, sehr viele Füllwörter zu benutzen, wie Ä äh oder Ihre Körperhaltung nicht besonders gut ist oder was auch immer, dann können Sie sich immer vornehmen, was Sie das nächste Mal anders machen wollen und sehen dann, ob das dann auch gewirkt hat.